Als Karosseriespengler macht man eigentlich alles, was außerhalb des Auto ist. Zum Beispiel wie eine Scheibe oder den Türen ersetzen oder die Tür reparieren, ausbülen. Also halt eigentlich alles, was nicht im Motorraum drin ist. Am Lehrberuf gefällt mir einfach die Vielfalt des Berufs, dass es immer etwas abwechslungsreich ist. Weil es gibt sehr viele verschiedene Autos, Modelle, Marken. da gibt's auch noch äh, verschiedene Schäden, weil es kommt immer ein anderer Schaden und man hat immer mehr und mehr zu tun. Und es gibt auch so eine Vielfalt von Werkzeugen, die man ausprobieren kann: und Schweißanlagen und und sehr viel Drum und Dran. Äh, frei als Arbeitgeber kann man viel geben: zum Beispiel Schulmaterial wird zahlt und äh, auch Fahrstunden werden zahlt. Und man darf auch Fahrstunden während der Arbeitszeiten als Lehrling jetzt. Und es gibt auch eine riesige Vielfalt von Arbeit und man kann auch in einem anderen Betrieb russhelfen, der halt anders ist als sein eigener Betrieb, was auch vieles ausmacht. Unsere Atmosphäre im Team, also wir jetzt als Karosserie team verstehen uns sehr gut. Wir sind auch alle ein junges Team und wir können auch miteinander arbeiten, wir können es auch lustig haben miteinander. Es ist eigentlich sehr angenehm, so, so macht es Spaß, arbeiten.